Heute in aller Kürze, ich hoffe, ich halte zehn Minuten ein, unsere fünf besten Tipps zur Literaturrecherche. Ganz kurz und knapp. Es geht auch gleich los. So, unser Tipp Nummer eins. Sagen wir mal, Sie haben einen Begriff, zu dem Sie recherchieren, ein Thema, über das Sie schreiben sollen. Ich nehme mal Beispiel Klimawandel. So, nun ist es ja so, dass unser Katalog nicht mitdenkt, so wie Google. Google würde Ihnen jetzt auch Climate Change, Klimaänderung, Klimawechsel, alles Mögliche anb äh, anbieten. Das heißt, Sie überlegen sich, bevor Sie anfangen zu recherchieren, wie könnte das noch heißen? Es könnte also noch heißen Climate Change, es könnte noch heißen Klimaänderung zum Beispiel oder Klimawechsel oder oder. Das heißt, Sie stellen sich vorher schon eine Liste zusammen und überlegen, was ist der englische, der englische Begriff dafür? Was sind Synonyme? Und unser Katalog denkt teilweise auch nicht bei der Schreibweise mit. Wenn Sie also was suchen, beispielsweise Grafik, dann denken Sie daran, dass man das noch anders schreiben kann und Sie müssen das alles einzeln eingeben. Das ist also Tipp Nummer 1. Wir sind noch nicht so weit, dass wir wie Google einen mitdenkenden Katalog haben. So, wenn Sie Synonyme suchen, können Sie Open Thesaurus zur Hilfe nehmen. Da finden Sie im Netz dann äh, entsprechend Synonyme zu Ihrem Suchbegriff. So, Tipp Nummer zwei. Im bibliothekarischen Sprech würden wir das Trunkierung nennen. Das müssen Sie sich nicht merken. Das ist im Prinzip eine Abkürzung von Suchbegriffen. Das kann man bei uns im Katalog einmal mit dem Sternchen machen und einmal mit dem Fragezeichen. Jetzt ersetzt dieser Platzhalter Beliebige Anzahl von Zeichen, das heißt, wenn Sie Klima-Sternchen eingeben, finden Sie auch Klimatologie, finden Sie auch Klimawandel, finden Sie auch klimatische Bedingungen, also klimatisch. Sie finden alles Mögliche, was mit dieser Zeichenkette anfängt und beliebig weitergeht. Sie finden auch Klima ohne weitere Endungen. Das heißt, wenn Sie Fragezeichen oder Sternchen ein, probieren Sie das mal aus. Sie werden merken, Ihre Treffermenge wird exorbitant in die Höhe schnellen, weil Sie auf einmal eben nicht nur den Klimabegriff, sondern alle möglichen anderen Begriffe noch finden. Das war also Tipp Nummer zwei. So, dann haben wir Tipp Nummer drei. Wenn Sie sich für den Klimawandel interessieren, dann können Sie mal überlegen, was gibt es da noch für zusammenhängende Begriffe? Zum Beispiel, also Sie haben ja, Mindmap kennen Sie ja, wir haben also Klimawandel und überlegen, was sind Ober- und Unterbegriffe, was sind möglicherweise verwandte Begriffe. Das heißt, vielleicht interessieren Sie sich auch fürs Ozonloch, vielleicht interessieren Sie sich für Kohlendioxid, den Treibhauseffekt und so weiter. Das heißt... Wenn Sie also über Klimawandel was suchen, dann muss Ihr Buch oder Ihr Treffer nicht unbedingt das Wort Klimawandel im Treffer haben, sondern wenn Sie dann ein Buch über Erderwärmung finden oder über den Treibhauseffekt oder das Ozonloch, wird sicherlich auch Ihr Thema berührt. Das heißt, Sie brainstormen für sich vorher so ein bisschen und überlegen, was sind dazu alles Verwandte und Ober-Unterbegriffe, damit Sie ein bisschen breitere Masse haben, mit der Sie im Katalog suchen können. Sind wir schon bei Tipp Nummer vier? Das ist jetzt sozusagen das Komplexeste und zwar, also Bibliothekare sind ja so ein bisschen kompliziert und denken sich entsprechend auch sehr komplizierte Datenbanken aus. Jetzt haben wir also erstmal Bibliothekskataloge, aber nicht nur einen, sondern sie gucken natürlich erstmal bei uns in der Tipp. wir sind auch ganz gut aufgestellt, aber wenn die Tipp nicht was hat, dann kann es natürlich sein, eine andere Bibliothek in Hannover hat Bücher zu ihrem Thema oder vielleicht sogar mehr als wir. Das wäre der Hopsi-Katalog, das Hannoversche Online-Bibliothekssystem. Wenn Sie dann immer noch nicht fündig werden, aber der Meinung sind, Sie brauchen noch viel mehr, dann können Sie noch in den gemeinsamen Verbundkatalog gucken. Wir, also Sie müssen sich das nicht alles merken, wir können Ihnen das alles vorne an der Auskunft auch noch mal dann berichten. Aber es ist jedenfalls so, dass Sie regional immer weiter aufweiten von der TIPP, in Hannover in den norddeutschen Raum und es ginge sogar noch weiter. Wenn es irgendwann eine Fernleihe in Süddeutschland sein soll, können wir Ihnen auch helfen. Das heißt, Sie suchen die Kataloge ab. Zweiter Ansatz, Sie wollen Aufsätze finden. Gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Wir haben ja seit ein, einiger Zeit neu das Tippportal. Da kann man einen Suchraum wählen. Normalerweise sagen Sie Suchraum Leibniz Uni. Wenn Sie aber sagen Suchraum Forschung und Unternehmen, dann finden Sie auch Aufsätze und zwar nur, wenn Sie diesen Suchraum vorweg gewählt haben. Wenn Sie dann Aufsätze finden, dann kann es sein, Sie können das also auch Ihre Suche dann einschränken. Ne? Sie geben jetzt Klimawandel ein, dann kriegen Sie zig Ergebnisse, auch Bücher und können an der Seite einschränken auf Medientyp Aufsatz. Und wenn Sie dann äh, Schwierigkeiten haben, wie komme ich denn jetzt daran? dann führt das über diesen kleinen Vortrag hinaus und Sie kommen zu mir an die Auskunft und ich helfe Ihnen dann dabei, diesen Aufsatz zu finden, den Sie da gesehen haben. Und ähm, dann haben wir natürlich auch im Portal über den Menüpunkt Recherchieren entdecken Fachdatenbanken unsere Fachübersicht mit den Top-Datenbanken. Das heißt, wenn Sie jetzt Geografie haben oder Maschinenbau oder oder, gehen Sie also auf Fachdatenbanken, wählen Sie Ihr Fach an und unsere Fachreferenten haben extra für Sie schon zusammengestellt, was die Top-Datenbanken für Ihr Gebiet sind. Und auch da wieder, die haben alle ganz unterschiedliche Oberflächen, sprechen Sie uns auf jeden Fall an. Wir helfen Ihnen auch bei der Recherche in diesen Datenbanken. So, und das sind jetzt erstmal sozusagen die speziellen Bibliotheksdatenbanken. Internet machen Sie natürlich sowieso alle als erstes, ist mir ganz klar. Sie gehen in Google und hoffen, Sie finden was Tolles. Sie können aber auch ein bisschen gezielter im Internet suchen. Sie können sich überlegen, was habe ich für ein Thema und welche Institutionen, welcher Verband, zum Beispiel ist Spezialist in meinem Thema und dann gehen Sie direkt bei denen auf die Seiten. Das heißt, Sie können so ein bisschen oder Foren, die sich mit dem Thema beschäftigen, Portale. Denn Google findet nicht alles, das ist ein weit verbreiteter Irrtum. Und das, was Google nicht findet, muss man eventuell etwas direkter auf diesen Einzelseiten suchen. Das heißt, nochmal andere Quellen außer nur der Tippkatalog, wo Sie insgesamt noch fündig werden können zu Ihrem Thema. Und immer mit dem Hinweis, wir helfen Ihnen gerne. Ja, wir helfen Ihnen gerne. Damit bin ich im Prinzip auch schon bei meinem letzten Tipp angekommen. Äh, trauen Sie sich und kommen Sie zu uns, weil wir sind dafür da. Ich werde dafür bezahlt, Ihnen bei der Recherche zu helfen. Besprechen Sie sich mit Ihren Kommilitonen, brainstormen Sie zusammen, fragen Sie, wie die das machen, fragen Sie uns. Gerade in den Abendstunden bis 22 Uhr bietet es sich an, da habe ich mehr Zeit für Sie. Melden Sie uns an, rufen Sie uns an, auch wenn Sie zu Hause vorm Rechner sitzen und denken, Sie kommen jetzt nicht klar, was soll denn das? Äh, dann kann ich Ihnen telefonisch bestimmt ein bisschen einhelfen und deswegen mein fünfter und letzter Tipp, scheuen Sie sich nicht, fragen Sie uns. Damit bin ich schon am Ende.